Ja, Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Ich freue mich heute ganz besonders zu diesem Woman's Talk mit Daniela. Mein Name ist Andrea Welliner und ich bin wie Daniela Hutter auch eine Frauenbegleiterin. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ähm, ja, es hat was mit mir gemacht, als Daniela mir zugesagt hat, dass sie mit mir auf diese Art und Weise zum Thema Weiblichkeit ein Interview machen möchte. Und über dieses Thema Weiblichkeit wollen wir heute sprechen. Daniela, ich habe natürlich eine leise Ahnung davon, wie dein Terminkalender gefüllt ist. Aber an der Stelle ein herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön und hallo. Ja, sehr gern, liebe Andrea. Es bereitet mir auch immer Freude, so diese Kreise zu inszenieren, indem sie sich ausdehnen dürfen über die Begegnungen. Und von Frau zu Frau am Ende. Ne? Mhm, mhm. Ja. Sehr gerne. Wunderschön, danke dafür. Ja, Magst du gleich mal anfangen, wie es dir jetzt gerade geht im Moment? Ja, ähm, ich habe ein paar Wochen momentan eine sehr, sehr dichte Zeit, ist manchmal so im Leben, das kommen viele Sachen zusammen, auch viele Herausforderungen. Und das lässt mich mehr denn je einmal eintauchen in das, was ich selber lehre, sage ich immer, schreibe, erkläre, wie wir Frauen halt dann tun, wenn viel zu tun ist. Mhm. Als dass wir nicht wieder in den alten Mustern, Energien, Dynamiken unterwegs sind, weil ich ja weiß, am Ende tut mir das nicht gut. Und so geht es mir momentan, dass ich so ein bisschen gefordert bin auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr, sehr gut auf mich achte, eigentlich mehr als sonst, gerade weil die Zeit so dicht ist. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen ein Eiertanz. <lacht> mhm. Mhm. Ja, ich, ich denke, das bist du schon gewohnt, oder? Also, wenn ich so mitbekommen habe, dass du ja wirklich recht aktiv bist, ähm, ich bewundere ja. es, ich, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Also, ich sehe, was du alles so auf die, auf die Beine stellst, was du machst. Du bist Mutter, du bist äh, Hausfrau, du bist Unternehmerin, du bist Seminarleiterin, du bist Autorin, du bist ja. ähm, Coach, du bist, ich, ich weiß nicht, also unendlich. Ich möchte es jetzt gar nicht hier an der Stelle aufzählen. Und ich möchte auch gar nicht so tief jetzt einsteigen in deine äh, persönliche Geschichte. Da, also ich denke, da kann man alles auf YouTube auch wunderbar nachverfolgen, was du bist und was dich wirklich alles ausmacht. Und äh, ja, und da von daher nochmal, äh, da bist du ein richtiger Profi schon darin, über die Jahre ja. hinweg. In der Tat ist das eine der häufigsten Fragen, die ich kriege. Also die, die allerhäufigste ist immer, wie lebt man Weiblichkeit? Und die zweithäufigste Frage ist immer, Daniela, wie machst du das mit deinem Leben? Und ein Stück weit ist es natürlich so ein bisschen meine Natur, dass ich eine sehr vielfältige Persönlichkeit habe, die ganz viele Interessen hat, die auch ganz viele viele Talente hat. Und das war am Ende... In der vorherigen Reise sage ich immer auch die Krux an der Geschichte, weil wenn man da nicht gut aufpasst, kann man da schon auch in eine Sackgasse sich manövrieren mit einem ungeheuren Perfektionismus, mit einem ungeheuren Leistungsanspruch und mit einem ungeheuren Risiko des sich Erschöpfens auch. Und da war mir das gleichzeitig auch ein gutes Übungsfeld, auch in, in den, ich meine, ich bin seit circa 20 Jahren dran, ähm, zu ergründen, wie Weiblichkeit funktioniert, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Aber was so da, und was, was, ist, was, was ist denn die Essenz des Weiblichen? Und vor 20 Jahren gab es ja noch kein Internet, in dem es das, du, also das Internet gab, es schon, aber im Internet stand halt nichts, dass du danach hättest googeln können. Da musst du dich durch Bücher ackern, durch Gespräche formulieren weit fahren für irgendwelche Vorträge, um irgendwie eine Ahnung zu kriegen, was ist weiblich. Und dadurch habe ich es, sage ich immer, ein Leben lang Schritt für Schritt gelernt. Mir ging es da besser wie den Frauen heutzutage, die so einmal das ganze Füllhorn auf einmal ausgestülpt, übergestülpt gekriegt haben. Sondern ich habe einfach so eine Entdeckung nach der anderen quasi für mich gemacht und das immer über mein Leben gestülpt. Ah, was bedeutet das jetzt für mein Muttersein? Ah, was bedeutet das für meinen Beruf? Ah, was bedeutet das für mich als Partnerin? Ah, was bedeutet das für mich in der Sexualität? Was bedeutet es in der Selbstliebe? Und so habe ich das wirklich Schritt für Schritt und auch eben in vielen Jahren. Ja, wenn ich von 20 Jahren spreche, klingt das so brutal, aber es ist so brutal. Also ich, ich bin mit... 23 das erste Mal Mutter geworden und kurz darauf habe ich mich halt begonnen zu fragen, äh, gibt es noch etwas anderes im Leben als Mutter zu sein? Oder ist Frau sein nur Mutter sein? Mhm. Und, und deshalb hat es so lange gedauert und das ist das Geschenk. Und ich konnte dadurch in diesen vielen Inseln, wenn ich Mutter war, war ich Mutter und hatte nicht den gleichzeitigen Anspruch, äh, den Haushalt zu machen oder oder wenn ich den ich konnte mich wirklich auf diesen inseln gut bewegen und habe mich auch diesem multitasking das war ja damals ganz modern dass es hieß frauen sind multitasking sofort gesträubt oder ich habe mich auch immer hingestellt gesagt gerade diese zeit des mutterseins da habe ich wirklich mit großer freude alles zurückgestellt das was man heute anführungszeichen junge frauen oft sieht ähm, dass sie alles gleich machen wollen, das ist halt das Gemeine. Ne? Dieses, alles hat seine Zeit. Und das lebe ich heute noch, auch im Tag. Weißt du, jetzt führen wir ein Interview, dann weiß ich, wenn ich ein Interview habe, dann ähm, will ich hintendran nichts mehr haben heute. Oder wenn ich am Abend einen Termin habe, dann mache ich in der Früh nichts. Also es hat wirklich, wenn ich einen Plan habe, dann einen guten Plan, für alles hat seine Zeit. Dass da echt ein Flow durch den Tag möglich ist. Und so, das war mein größtes Learning übers Leben eigentlich. Ja. So irgendwie. Ja. Von daher ist es berechtigt. Ein Profi. Durch und durch. <lacht> ja, ein bisschen. Durch und durch und durch. Eine Meisterin, die übt, sagt die Tschwala So fühle ich mich auch. Ich weiß viel und ich erlebe mich jeden Tag wieder als Anfänger. Aha. So. Ja, das ist schön. Ja, da tauche ich auch ein. Also immer wieder üben, üben, üben und ja. äh, ich stehe mehr oder weniger im Vergleich zu dir noch relativ am Anfang, was das Thema Weiblichkeit betrifft. Aber ja, es ist einfach wunderbar und ich äh, es ist das Schönste, was mir begegnet ist. Also ich ah. davor, nichts, absolut nichts, was das wirklich bedeutet. Und jetzt wir alle nicht. So nach und nach langsam ein und... Da, wo du bist, ähm, ja, das dauert schon noch sehr lange. Das, vielleicht bin ich da auch mal. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau. Das geht schneller als man glaubt. Aber dieses Nicht-Wissen ist das Schöne. Ich sage immer, das ist die Herausforderung und das Geschenk zugleich, weil wir ein ganz neues Rollenbild kreieren dürfen. Das gab es ja noch nie. Ja. Ja, also das so wie jetzt, auch mit diesen Möglichkeiten in unserem Kulturkreis. Auch, dass wir Frauen unabhängig sind, dass wir nicht mehr abgestempelt werden, wenn wir alleine leben wollen oder so. Ähm, da können wir ein ganz neues Rollenbild kreieren. Und das ist eine Herausforderung wohl, aber eben auch eine große Chance. Und ich empfinde das als großes Geschenk. Den Preis, Anführungszeichen, den man bezahlt, ist Eigenverantwortung. Ja. Mhm. Wo ich wirklich sage, also ich, das sehe ich oft als größte Hürde der Frauen, dass sie wirklich ja sagen, auch zur Eigenverantwortung, weil es ist halt schon noch leicht zu sagen, dadadam, dadadam, und wenn dies nicht wäre, und weil der dieses oder jenes, wenn wir da ganz rausgehen, dann kann es ganz schnell gehen. Ja. ja, schön, danke. Was ist das, was die Daniela Hutter gerade persönlich bewegt? Was mich bewegt aktuell, nun, wir nehmen ja diese, diese, ähm, dieses Interview auf zu Zeiten, zu, zu nachts, nach Corona, nach Covid und es würde ich jetzt sagen, das bewegt mich nicht. Ähm, dann würde ich jetzt einfach irgendwas Blödes erzählen, schwindeln, weil mich das sehr bewegt. Jetzt nicht als Angst vor einer Krankheit oder so, ich erlebe es, das war der Shift, auf den die spirituelle Welt gewartet hat. Mhm. Ja, das ist, das ist, wir haben uns das vielleicht anders vorgestellt, keine Ahnung wie, aber möglicherweise einfach anders. Aber ich habe es erlebt als eine sehr hohe Schwingungsfrequenz im Feld. Es hat uns ganz schnell ganz viel hochgespült. Wir konnten viele Dinge anschauen, wo wir sonst ewig in Therapien marschieren und Gesprächen gehen und was weiß ich. Das war so zack da. Und ähm, auch dieses, dieses Spüren zur Essenz, was ist es wirklich, was ist mir wichtig, was tut mir gut, wo gehe ich emotional auf tausend sofort, ne? wenn man schaut, was, wie, wie Ausgangsbeschränkungen. Also ich finde, es eine, ist eine tolle Zeit der Erkenntnis hier, als Bewusstseinsforscherin, Autorin schreibe ich hier natürlich, beobachte ich viel und notiere mir viel. Auch wie die Menschen damit umgehen, welche Gräben sie aufreißen, wer hat die Wahrheit, so Geschichten, was ist gut, was ist... Also das, das ist ein Thema, was mich aus dem Beobachten her sehr bewegt aktuell. Was machen wir Menschen daraus? Was für Zeichen liegen dahinter? Wie kommuniziert die Natur mit uns? was ist so das Spirit, also ohne es jetzt ins Esoterische zu rücken, aber es hat ja auch ein Spirit dahinter, was will, was will der von uns Menschen? Und das bewege ich, das ist das, was mich jetzt schon seit einiger Zeit bewegt, natürlich auch, weil ich viele Coachings aktuell mache, weil es eben viel hochspült bei den Menschen und ich mag dann meine, die mir sonst so treu meine Bücher kaufen und so auch nicht so allein lassen, habe viel gearbeitet, weiß viel um diese Themen, was was halt die Leute jetzt so bewegt hat, wo ihre Ängste sind. Und das, das in Summe bewegt mich als so ein aktuelles Thema gerade. So. Und wie dies Auch, hm? Auch eben für uns Frauen, weil so offensichtlich ist, es ist ein Ruf des großen Ganzen nach diesen weiblichen Aspekten. Also nicht jetzt nach der Frau, aber eben nach Stille, nach Langsamkeit, nach Entschleunigung, nach Bewusstheit. Auch die Natur, also man merkt, es sind so diese weiblichen, aus meiner Sprache die Yin-Qualitäten, die, die quasi plötzlich so im Raum hängen. Ja? Und man spürt da, das hat mit Entwicklung des Weiblichen zu tun. Das hat mit dieser Zurückkommen der weiblichen Zeit zu tun. Und wir, was machen die Menschen jetzt damit? Ne? Das, interessiert, das ist es so. Ja, ja. Also ich ja. sehe es in der Tat ähnlich wie du, das Ganze. Und ähm, ich, ich habe mich so darauf gefreut, dass irgendwann auch mal was passiert, weil ich glaube, wir alle waren ja schon so in der Warteposition. Irgendwann muss ja mal was passieren. Keiner genau. wusste genau, was passiert. Und jetzt sind wir da, genau. Und wie geht es jetzt weiter? Weil diese, wie viele Wochen waren es jetzt seit Anfang März? Also, das waren jetzt. In Österreich war es der 13. März. <lacht> Ach okay, ja, ja, genau. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, geht jetzt gerade alles so weiter wie vorhin. Ähm, ja. Also ja, ich hatte okay. schon mal eine große Krise in, meinen, in meinem Familienleben. Da gab es schon so mal eine Situation ähm, zwischen sein und nicht sein. Also ich, ich habe oft jetzt mir gedacht, dass ich spüre das alles ähnlich wie damals vor zwölf Jahren. Was ich mir als Learning aus dem Damals raus mitnehme, auch nach jetzt, ist, dass wir in der Zeit danach viel Geduld brauchen werden. Und auch die Geduld ist ein weiblicher Aspekt, auch wenn viele Frauen sehr ungeduldig sind, aber die, die Fülle der Zeit gehört zum Yin. Ähm, es wird Geduld brauchen, bis wir wirklich dieses Neue dann tatsächlich auch gebären, ja, wenn man so will, bis das wirklich ganz in die Welt kommt. Das, das ist nicht auf Zeit. Das. Und ich damals in, in dieser privaten Geschichte ähm, hat das wirklich sehr lange gedauert, wo ich wo ich auch ungeduldig war, aber wie ich mich jetzt mal so in der Meditation und gesagt habe, auf was kann ich mich berufen, weil ich weiß, das Leben spült uns nichts zu, wo wir nicht auch was mitgekriegt hätten, um es zu schaffen. ja und Mhm. Dann war ich halt mal so kurz das Gefühl, was ist jetzt da, wie, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich in der Meditation gefragt, auf was kann ich mich berufen und an, an was soll ich mich erinnern? Und dann kam dieses Ereignis von damals und da war ganz klar eben diese Geduld, mhm. zu wissen, es braucht die Geduld. Und ähnlich geht es mir auch mit meinem Thema des Yin-Prinzips. Ich bin da manchmal sehr ungeduldig, wenn ich auf die Frauen schaue und mir denke, es geht ja nichts vorwärts bei den Frauen. Ne? Sie reden alle, sie tanzen miteinander, sie meditieren miteinander, sie machen Rituale, aber draußen im Leben ist alles so wie vorher. Aber auch da weiß ich, es braucht einfach die Geduld. Oder ich, ich bin Montessori-Pädagogin und als ich in der Ausbildung gesessen bin, vor 30 Jahren, und war ich ganz, also zum Abschluss ganz frisch Mutter. Ich hatte wirklich einen ganz frisch geborenen Säugling quasi mit. Und damals dachte ich mir mit Blick auf mein Kind, also bis du in die Schule kommst, wird alles anders sein. Da ja? wird nur in Montessori unterrichtet. Na da denkst du, heute noch nichts. Ne? Also Entwicklung braucht einfach Zeit. Und deshalb denke ich, Menschen wie wir, die diesen anderen wachen Blick vielleicht haben, wir dürfen jetzt das Feld halten, was übrigens auch eine weibliche Qualität ist, ein Feld zu halten damit das Neue sich entwickeln kann. Ja, so. ja, ja. ja, schön. Daniela, warum ist dir das Thema Weiblichkeit so wichtig? Und ähm, vielleicht auch, magst du erzählen, was der Auslöser war? Du hast vorher erzählt, nach deiner Schwangerschaft, äh, nach deinem ersten Kind bist du da eingestiegen, aber was so der richtige Auslöser dafür war. Magst du darüber ein bisschen was berichten? Ja, es war jetzt nicht so, dass ich beschlossen hätte, so jetzt kümmere ich mich um Weiblichkeit. Ja, Also das war es überhaupt nicht. Es ging eine ganz lange Zeit des Suchens dem Ganzen voran. Und nicht einmal beim Suchen war so, ich suche was, sondern es war so dieses Gefühl von einer inneren Lehre, dieses Gefühl von, da muss noch irgendetwas mehr sein als nur das. Und immer wenn ich mich auf Antworten, scheinbare Antworten zubewegt hätte, spürte ich, das ist es noch nicht. Und so kam ich halt über ähm, die Themen auch von, die, die das Leben an mich herantrug, eben als Mutter, eben als Ehefrau, spürte ich der gemeinsame Nenner all dieser meiner Gefühle in mir, auch vor allem eben dieser richtungsweisenden Gefühle, die ja dann die sind, die uns eher nicht so gut tun, wie Unzufriedenheit und Frust und fehlende Lebensfreude oder solche Sachen, da spürte ich, dieser gemeinsame Nenner hat was mit, mit mir selber zu tun. Und da kam ich immer wieder zu dem Wort Frau. Und so habe ich mich auf das zubewegt und irgendwann bekam ich in einer Meditation den Satz, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Damals waren meine Kinder noch relativ jung, da dachte ich mit Mütter sofort, Kinder der neuen Zeit oder so. Da habe ich wieder zwei Jahre gebraucht. Es waren definitiv zwei Jahre, bis ich kapiert habe, was dieser Satz überhaupt bedeutet. Nämlich, dass wir Frauen die neue Zeit mitbestimmen und mitprägen und, und auch in eine neue Qualität bringen, indem wir sie eben gebären, weil sie durch uns auf die Welt kommen. Und das, das war eigentlich so, als ich dann diesen Satz in einer Meditation bekommen habe, war das so der Moment, wo ich wirklich halt mein ganzes Dasein, meine ganze Ausrichtung auf alles, was weiblich ist, ausgerichtet habe. Ich habe damals schon viel Yoga gemacht und solche Sachen. Dadurch bin ich mit meinem Blickwinkel eher nach Osten, in die östlichen Lehren und zum Taoismus und so gegangen. Und habe einfach alles, was männlich und weiblich irgendwie formuliert hat, vom Tantra bis zum Feng Shui gelernt, sehr viel natürlich übers TCM, weil ich einfach da die besten Erklärungen bekommen habe, wie männliche und weibliches Ungleichgewicht im Körper, was das macht. Und da spürte ich eine gute Resonanzfläche in meinen eigenen Körper, dass ich es nachvollziehen konnte, dass nicht theoretisch war. Und so ging es halt über die Jahre. Und dann hat sich meine Arbeit ein bisschen danach ausgerichtet, dass ich halt durch die Arbeit mit den Frauen auch viel gelernt habe. Dass ich dann dieses theoretische Wissen, quasi dann ich die Reflexionsfläche nochmal bei den Frauen hatte. Ja, und so sammelt man es. Ja, und irgendwann kam dann der Impuls wahrscheinlich so, und jetzt mache ich das, sage ich das, auch, raus in die Welt. Ja, das war, das war gar nicht... Ähm Nein, das war so gar nicht. Ich hatte, äh, ich wollte, ich hatte eine Freundin, die damals Produkte vertrieben hat, und ich sagte zu ihr, du brauchst einen E-Mail-Workshop für deine Sachen, und sie sagt, wie bitte was? Das war 2003, glaube ich, oder vier, so irgendwie, und sie sagt, was? Und dann sage ich, ja, ein E-Mail-Workshop. Sagt sie, ich habe keine Ahnung von was du redest, mach du das. Und ich habe damals einen E-Mail-Workshop für sie gemacht. Da ging es viel um Meditation und auch so Persönlichkeitsentwicklung. Und ich war die allererste. Da gab es niemanden außer mir. Und dadurch hatte ich so ein, Das ging gleich, gleich durch die Decke. Und ich habe, glaube ich, sicher fünf, sechs Jahre das so nebenbei gemacht. Bald auch für mit, nicht nur für ihre Produkte, auch für, meine, für, für nur so theoretische Themen, ähm, bis, bis dann wirklich auch klar war, jetzt verlagere ich sind in Frauenthemen. Und war aber immer noch, die Men ich hätte sein können, weißt du, dein Nachbar. Kein Mensch hat gewusst, wer ich. es gab noch kein Facebook. Ähm, das hätte ja jeder sein können, ein Foto und ein Name drunter. Und dann kamen einfach die Frauen, die in meinen Workshops waren, und das waren damals schon immer mehr wie 100, sie hätten mich auch gerne in Natura und so kam der Impuls quasi von der Gruppe direkt, bitte mach uns auch ein echtes Seminar. Also, also oft auf dich hinzugetragen worden alles sozusagen. Also ja, schön. Das ja. ist auch eigentlich Yin jetzt, wo, du, wo wir gerade so reden. Yin zieht ja die Energie, ist eine anziehende Energie. Ne? Also das heißt, wenn du... Wenn du in deiner Essenz als Frau bist, im Yin schwingst, dann ziehst du das Leben an, dann musst du nicht von dir aufs Leben zugehen, dann kommt das, auch meine Bücher, ich gehöre zu den Glück Glücklichen, die die Bücher, wo der Verlag immer gekommen ist und gesagt hat, bitte schreiben Sie ein Buch für uns, für Random House Goldmann, das ist schon fast wie ein Lotto-Sexer, wenn, wenn das sowas kommt. Ja, ja das ist, ist einfach, toll. aber das muss auch offen sein, gesehen. denke ich, oder? Also ohne, dass du offen ja. bist, funktioniert es auch nicht offen ist eine grundenergie des weiblichen mhm. geöffnet und empfänglich sein ist eine grundenergie des weiblichen ja, also das ist so die, die erste hausebung die die man lernen muss, <lacht> Wie man, dass man ganz offen ist und dann muss man aber auch nehmen also dieses komme was wolle ja also nicht ich will was ist, soll das kommen was ich will weil das ist sehr vom Ego geprägt, sondern du musst das wirklich umdrehen und sagen, komme was wolle, ich bin offen für alles. Und, ja, ja. Und das ist alles ein Weg, bis man dorthin dann letztendlich auch kommt. Weil, dass du offen bist, ist definitiv ein Weg. Also ich kenne es ja. von, von mir hier. Mhm. Ja. ja, schön. Ich was denkst du denn, Daniela, was, was hat denn dein Mann zu deiner Weiblichkeit beigetragen? Was war, was war da, kannst du das irgendwie... Naja, ähm, ich sag mal die Reibungspunkte einer Beziehung am Ende, so, so wie es immer eigentlich ist. Wäre das alles gemütlich gewesen, wäre er ein Mann gewesen, der nicht gewisses Reibungspotenzial zur Verfügung gestellt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie mit so einer Akribie von Anfang an geschaut, wer bin ich eigentlich. Es war schon was in mir, die sehr eine, die die so eine neue Kraft, von einer neuen Kraft bewegt worden ist. Mein Mann ist ein sehr moderner Mann, aber trotzdem vielleicht auch Grund von Tirol in, in einer gewissen männlichen, üblichen Struktur angelegt, geprägt in seiner Geschichte. Und durch das gab es viel Reibung, aus der heraus ich, ich halt auch dieses diese neue Weiblichkeit für mich entwickelt habe. Aber letztendlich, ähm, ich meine, es gibt an der Stelle zwei Möglichkeiten als Frau. Entweder du projizierst deine ganze Reibungsschmerz auf den Mann, im Sinne von er ist schuld. Mhm. Oder du behältst den Reibungsschmerz bei dir und schaust, was, was will sich daraus gebären. Das erste kenne ich aus meinen Coachings oft. Da können Beziehungen daran zerbrechen. Das, ja, Das erste. Das zweite, ich behalte den Schmerz Quasi bei mir und schau, was will sich eigentlich gebären? Was bricht da auf? Welche Knospe will er blühen? Ähm, das heißt nicht, dass du keine Beziehungsprobleme hast in seinem Prozess. Du gehst auch durch Tiefen durch, weil immer wo Veränderung ist, entsteht Unruhe im System. Aber aus dem heraus konnten wir eine sehr, sehr tiefe und eine sehr gesunde Beziehung dann entwickeln und das war bald spürbar, dass auch er in seinem Mannsein eine ganz andere Stärke, eine ganz, ein echteres Mannsein, ein natürlicheres Mannsein entwickeln konnte, was eigentlich auch frei von alten Rollenbildern ist. Und das war am Ende für unsere Beziehung, ich meine, wir sind 25 Jahre zusammen, es ist wie Honeymoon. Ja, wir, wir haben auch unsere Tage, klar. Aber im Prinzip da ist eine große Toleranz da, da ist ein großes Verständnis da. da. Wir bewegen die Themen in die Tiefe, wir ist eine große Bewusstheit da, auch eine Achtsamkeit und Wertschätzung. Und das hat sich sicherlich durch meinen Weg so ja, ja. treffen können. Mhm. Wunderschön, schön. Ja, eine tolle Inspiration für all die Zuschauer da draußen, weil das ist ja. wirklich auch der Weg. Also die meisten, die stellen sich dann irgendwie durch oder trennen sich oder sonst irgendwie. Also auch ich habe dazu gehört. <lacht> Natürlich habe ich auch meine Erfahrungen und meinen Weg, aber ja, toll. Also mir sind noch lieber die Frauen, die sich trennen, sage ich mal brutal, wie die Frauen, die sich zufrieden geben. Ja? Ja. Ich denke ja nur in Zukunft. Weißt du, ich bin Großmutter, ich habe eine kleine Enkelin und ich, ich, ich denke immer in die Zukunft was will ich diesen jungen Mädchen hinterlassen? Und das sind mir lieber die Frauen, die in die Eigenverantwortung gehen und, und vielleicht auch mal unnötigerweise eine Beziehung aufgeben, wo man hätte vielleicht auch bleiben können. Aber die Frauen, die sich anpassen, die sich zufrieden geben, die irgendeinen inneren Deal eingehen, weil wir haben gerade so ein schönes Häuschen und eigentlich geht es mir ja gut und es ist ja irgendwie passt das schon. Und also das möchte ich nicht mitgeben, den jungen Mädchen ja. der Zukunft. Ja, ich möchte den jungen Mädchen der Zukunft wirklich mitgeben. so ähm, Ein bisschen, solange sie klein sind, Bippi Langstrumpf, ja, mach dir das Leben, wie es dir gefällt. Wenn Frauen erwachsen sind, halt hat da keine Bippi Langstrumpf mehr Platz in meinen Augen, weil dann es müssen sie starke erwachsene Frauen sein und nicht kleine Mädchen, die da immer hin und her switchen. Aber ich wünsche mir wirklich für die Zukunft Frauen, die ihren Platz einnehmen. Frauen, die ihre Stimme äh, formulieren und ihre Worte der Welt geben. Frauen, die, auch in der, also, die wirklich in der Eigenverantwortung gehen und sagen, ja, das ist auch mein Beitrag. Und mhm. ich denke, das ist auch das, was der Auftrag ist an die neue Weiblichkeit. Mhm. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Zeitgeist gibt, der sagt, ich will, dass die Frauen alle mit, miteinander meditieren und Kuschelrituale machen, das reicht halt nicht. Ich meine, das ist schön, das bestärkt uns, das lasst uns auch was Inneres wachlegen und fühlen, aber darauf ankommen tut wie wir da draußen auf die Frauen zugehen, wie wir uns verhalten als Vorgesetzte, wie wir uns von Mutter zu Mutter inspirieren und nicht immer in einem Wettbewerb sind. Ich meine gruseligsten Erinnerungen sind immer die Kuchengeschichten zu Elternsprechbar. Ja, jede zweite Frau hat Kuchen gebacken, mitten in der Nacht, statt dass wir gemeinsam beschlossen hätten, den Wettbewerb gehen wir auf und wir bringen alle, keine Ahnung, belegte Brötchen vom Bäcker mit oder so. Ich, weißt du, was ich meine? Dieses, dass wir echt solidarisch sind, nicht nur ja. so scheinsolidarisch. Ja. Aber weißt du, diese, diese Bewegung, dieser Change, der hat definitiv schon stattgefunden. Also ich merke das definitiv so die letzten ein, zwei Jahre, äh, gerade das letzte Jahr habe ich es ganz extrem gespürt. Also da findet definitiv Veränderung statt. Vielleicht noch nicht die Masse, aber. Ich ja. Ich also was, was wir, ich habe ja auch so einen kleinen inneren Circle so um mich, die schon längere Jahre mit, mit uns, die wir gemeinsam quasi so sind. Was, was wir immer wieder spannend finden, ist, dass wir beobachten, dass sehr junge Mädchen... Ganz anders auf die Welt kommen, ganz anders groß werden zunächst, eine ganz andere Selbstverständlichkeit mitbringen, also Lichtjahre von dem entfernt, wie, wie wir das waren vielleicht. Und dann gibt es manchmal so Schlüsselstellen, wo plötzlich das Winkartenhaus kartenhaus zusammenbricht. Das ist, wenn sie in die Karriere gehen, dann switchen ganz viele plötzlich auf diese alten männlichen Dynamiken zurück, lassen das plötzlich aus. Und wo wir es auch beobachten, ist, wenn die Beziehung ernst wird oder so, wenn plötzlich diese Hausmutter zuschlägt, weißt du, mhm. da dürften wir so unbewusste Idealbilder zu viele noch herumschwirren haben, anstatt neue Rollenbilder. Was also ja nicht heißt, dass es schlecht ist eine gute Mutter oder ein schönes Familienfeld zu halten, Aber da finde ich, da gibt es noch Spielraum für Neues. Oder was ich auch oft sehe, ist schon dieses, dieses Female Empowerment, diese weibliche Bestärkung, aber auch mit einem ganz subtilen so Leistungstribe unten dran liegt. Und das führt die Frauen in die Erschöpfung. Und das, du kannst ihnen zuschauen, wie die umfallen. So mit, ab Mitte 30, dass ich muss die nur anschauen, dann kann ich das sagen, nach zwei Jahren, noch ein halbes Jahr, noch fünf Jahre, weil du es wirklich, das ist so eine Energie in ihrer Aura, das spürst du und, und da ist halt ganz viel von diesen, wir Frauen haben alles Zugang in der Welt, wir können alles machen, wir wollen alles machen, da ist halt auch eine Gefahr dahinter, dass wir da von diesem extremen ja. Anspruch irgendwie runterkommen oder wie ich sagen Sie? Die letzte Weisheit habe ich dafür noch nicht. Da bin ich noch am Nachdenken. Es kommt dann zur richtigen Zeit. Ja, schauen wir mal. Ja, Daniela, ich glaube, eine Frage interessiert mich sehr, sehr brennend. Und ich denke, die ganzen Zuschauer da draußen auch. Warum ist das denn so wichtig, dass man sich mit, der, mit dem Frausein befasst? Mhm. Was ist das? Weil die Frauen ähm, im großen Bild ihren Platz verlassen haben. Die, die Dynamik, also wenn wir jetzt energetisch schauen, es gibt das Yin und es gibt es Yang. Und alles auf unserem Planeten, also fast alles, bis ein paar Zwitterwesen, existiert aus dieser Dynamik heraus, männlich und weiblich und das braucht eine Balance. Und das Männliche erdet sich über das Weibliche. Das heißt, das männliche Prinzip hat auch Verbindung zur Mutter Erde über das weibliche Prinzip. Der eine Mann über die eine Frau zur Mutter Erde. Und wenn wir schauen, was mit unserem Planeten passiert, dann sieht man, dass mit diesem schneller, weiter, höher Konzept, was alles Yang, Yang, Yang ist, die Menschheit die Verbindung verloren hat zur Mutter Ehre. Und das ist deshalb auch passiert, weil das Gegengewicht des Weiblichen, das eben auch des Behütens und dieses Nährens und dieses Feldhaltens, dieses Ehrens bein also beinhaltet, im Verhältnis zu diesem Yangischen zu schwach geworden ist. Und eben auch, weil das Weibliche zu wenig wertgeschätzt wird, weil die Frau an sich sich zu wenig wertschätzt. Und die Frauen, aufgrund von der Umgebungsenergie, ich nenne das immer Milieu, das heißt, alles, was auf uns einströmt, macht was mit uns, das verändert unsere Energie. Und dadurch, dass wir uns in so einer Young-Energie bewegen, ich meine, man muss nur, wenn ich heute auf einem Bahnhof bin, in irgendeiner Großstadt, und ich bin eine Stunde später in einem Park, in einem großen. Ich habe mich nicht umgezogen, nicht geduscht. dass Ich fühle mich in zwei verschiedenen Wahrnehmungen. Und so ähnlich ist das eben mit diesem Yang-Energie. Die macht was mit mir. Das heißt, energetisch schwingen immer mehr Frauen im Yang. Dann kommt der Lifestyle dazu, dann kommen die Berufe dazu. Der Alltag ist schnell, schnell, schnell. Und dieses energetische... Balance geht verloren und die Frauen switchen in sie an. Und da können sie äußerlich wunderhübsche Frauen sein, da können sie, ähm, aber da, da, da, der weibliche Pol geht verloren. Und wenn der weibliche Pol auf dem Planeten ganz verloren geht, dann ist es für den Planeten zu spät. Und das sehe ich eigentlich als den großen Auftrag, dass wir diesen Gegenpol wieder erkennen, uns bewusst damit verbinden, als Frau mit dem Weiblichen, sodass ich als Frau hin zu jedem Mann ein Gegenpol bin, dass wir alle Frauen als die eine Frau zu allem Männern an dem einen Mann den Gegenpol sind und dass die männlichen Qualitäten und die weiblichen Qualitäten wieder Gleichgewicht kriegen. Und dann finde ich, kriegen sie es aber auch in so Sachen wie Wirtschaft, weißt du? oder berufen oder wie gehen Menschen miteinander um oder äh, schulen, geht es nur mehr ums Denken, Denken, Denken oder gibt es plötzlich wieder Kreativität und, und auch hier die Gegenpole? Auch das ist ein Weg, aber wir müssen halt den Anfang machen. Und ich finde unsere Generation, wir sind jetzt tatsächlich eine Brückengeneration, die dieses Bewusstheit hat, dass wir erkennen können, es ist Zeit aufzuwachen und, und es liegt jetzt an uns und den unmittelbar nächsten Generationen, quasi dieses Gegengewicht wieder ähm, herzustellen und auszutarieren im großen Ganzen. Deshalb sehe ich es als so wichtig an. Also ja. Weniger, ja. weniger eine Geschichte der einen Frau, ob die sich jetzt verwirklicht in ihrer Berufung oder nicht. Das ist so nicht mein Bild. Mein Bild geht wirklich in ein großes Ganzes. Große Ganze, genau. Ja, sehr schön. Und in deinen Seminaren oder in deinen Retreats äh, hilfst du dann Frauen dazu, dass sie in diese Energie, in diese Kraft wiederkommen. Verstehe ich das richtig? Ja, also um ein großes Ganzes zu kreieren, brauchst du ein starkes Ich. Ja, für ein, ein Wir von mir und meinem Mann braucht es ein gutes, bewusstes Ich von mir. Und deshalb können wir Frauen das nur die Weiblichkeit neu kreieren, wenn jede Frau in sich ein neues Bewusstsein für Frau sein und weibliche Energien und weibliche Dynamiken ähm, kreiert, im Sinne von sie auch kennenlernt, auch verstehen lernt, ein Stück weit ist es tatsächlich auch Wissen, weil man es nicht alles erfüllen kann. Mhm. Und, und dann durchschaue ich einfach mit Frauen. Ne? Zum einen in Retreats kann ich ihnen eine Atmosphäre kreieren, dass sie das mal spüren, was, was bedeutet das, quasi mit diesen Energien zu sein und dann halt wirklich von Frau zu Frau, was bedeutet es für sie individuell. Dieses Frauenbewusstsein kannst du nicht wie, sage ich immer, das kann man nicht wie irgendeine Technik, Zweipunkt sowieso oder Reiki oder wie auch immer. Das ist so eine ganz individuelle Sache, da musst du wirklich von Frau zu Frau den Blick geben und schauen, ich meine, es gibt ein paar Basics, aber jede Frau hat eine eigene Dynamik, eine eigene Geschichte. Ja, wunderschön, wie du das so beschreibst. Schön, ja. Ich anders. <lacht> was möchtest du denn in diesem Leben noch bewirken? Was ist denn noch so deine Vision? Weil es geht ja um, um dieses große Ganze, also es liegt ja ja sehr am Herzen, also gibt es da noch etwas, was du ja. da... Ich habe gerade so kurz nachgedacht. Vielleicht vor zwei Jahren hätte ich dir noch gesagt, ähm, ich möchte, dass meine Enkelin, dass die keine Seminare mehr besuchen müssen und dass die keine Bücher mehr lesen müssen, dass wir ein selbstverständliches Rollenbild kreieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das mit meinem einen Leben noch ausgeht. Ich glaube eher nicht. Ähm, ich ich muss da demütig sein in meiner Vision, da passt auch kein Ehrgeiz hinein, sondern man muss wirklich schauen, erstens in mir, ist es in mir so, so rund wie möglich, und rund ist eh Yin, als dass ich als Daniela so viel Inspiration wie möglich für die nächste Frau sein kann, dass die diese Inspiration für, für ihr eigenes so viel rund wie möglich finden kann. Das wird eine Entwicklung sein dürfen müssen, die einfach von Frau zu Frau geschieht. Das kann man nicht anschieben. Wir dürfen gespannt sein, <lacht> wie sich das entwickelt. Ja. Da bin ich vertrauensvoll. Weil ich denke, der große höhere Plan der ist so viel größer wie unser kleines Menschenhirn. Und der hat schon den Plan, dass er sich nicht aufgibt. Der wird uns schon finden. Ja, ja, sehr schön. Ja, ich habe jetzt sehr viel mitgenommen aus diesem Gespräch und ich hoffe, die Zuschauer da draußen auch alle. Eine Schlussfrage habe ich noch, Daniela. Wenn du die Möglichkeit hättest, alle Radiosender der Welt kostenlos zu nutzen. Was wäre deine Botschaft? Wie würde die lauten? Ich würde die Frauen daran erinnern, dass wir alle Töchter haben. Und auch wenn wir keine Mädchen gebo geboren haben oder gar keine Kinder geboren haben, sind alle da draußen unsere Töchter. Und dass es in unserer Verantwortung liegt für all diese Mädchen da draußen so zu leben, dass wir ihre Ahnen sind. Dass das, was sie von uns sehen und hören, prägend für ihr Leben ist. Das würde ich einmal so formulieren, dass es möglichst viele Frauen erreicht. Gänsehaut pur gerade eben. Also es berührt mich gerade sehr. Und wunderschöne Abschlussworte. Danke dir, liebe Andrea. Jetzt nicht besser sagen können, ja, und von Herzen danke für dieses Gespräch nochmal, für dein authentisch Sein, für, ja. Ja, für das, was du alles so in die Welt bringst. Herzlichen Dank dass, für diesen Austausch. Jedes Gespräch mit einer anderen Frau ist auch für mich immer wieder Erinnerung. Mhm. Was geht's? Was ist unser Auftrag? Und jedes Gespräch ist auch für mich wieder Inspiration, wenn ich jetzt wieder in meinen Tag gehe. Ja. Ich danke dir, liebe Andrea, sehr. Danke dir auch. Ja, und für all die Frauen da draußen, die Lust haben, da noch tiefer eintauchen zu wollen, schaut bitte auf den YouTube-Kanal von Daniela Hutter oder auch gerne auf die Website. Da findet ihr einen Shop, da findet ihr Bücher, jede Menge äh, gutes Material, sehr sehenswert und, und kostbar, denke ich. Oder ja ist so. Und ähm, ja, an der Stelle nochmals vielen Dank und bis bald. Dankeschön.